Jetzt sehen wir erstmal Visualpedia. Das sind Mitja, Corvin, Jan-André und Lukas. Und Abraham war ihr Mentor. Viel Spaß! Sehr geehrte Damen und Herren, auch noch mal ein Hallo von uns. Wir sind die Gruppe Wikipedia. Sie werden sich jetzt sicherlich fragen, was dieses Projekt ist. Und in diesem Vortrag werden wir darauf eingehen. Und dazu wird jetzt erstmal mal Corven mit der Idee beginnen. Ja. Ähm, also mein Problem am Anfang war es, dass es zu wenige Fakten in Umweltdiskussionen gab. Also dass es zu viele Fake News gab. Das fand ich blöd. Äh, deswegen haben wir weitergedacht. Also als erstes Mitja und ich. Und äh, haben uns überlegt, wo kann denn jeder Mensch zu jedem Thema Fakten herkriegen. Ja, Wikipedia, das gab's schon. Äh, aber was ist das Problem an Wikipedia? Ähm, wenn man dafür mal auf die Klimawandelseite von Wikipedia geht, braucht man da dann 10 Sekunden, um einmal von oben nach unten zu scrollen. Und äh, ja, das liest sich niemand so wirklich durch. Deswegen, ähm, lange Texte sind doof. Das will niemand. Und äh, deswegen haben wir uns überlegt, was müssen wir denn machen. Da sind wir zu unserer Mission gekommen. Wir sollten eine Plattform machen, die übersichtlich, vernetzend, lehrreich und nicht lerndemotivierend ist. Also wir ähm, nehmen die guten Sachen aus Wikipedia und tun unsere eigenen guten Sachen dazu. Ähm, nach relativ viel Stress, ob wir es schaffen und relativ viel Mate, sind wir zu unserer Lösung gekommen. Wikipedia. Aber bevor ähm, wir den Prototyp zeigen, äh, wird erst mal Mitya was dazu sagen. Ähm, genau. Jedenfalls äh, am Anfang haben wir, also ich habe ähm, eine API für Wikipedia gesucht, ähm, womit ich äh, die bestimmte Wikipedia-Texte, ähm, sagen wir, ich gebe jetzt in einem Suchfeld Klimawandel ein kriege ich den Wikipedia, also nimmt die API, API äh, den Wikipedia-Text und äh, filtert äh, halt nu, äh, das, Schlecht, also das Unwichtige raus und nimmt sich nur das Wichtige. Genau, äh, Corwin hat äh, das Frontend gemacht und äh, die API war in Java und äh, das hat zu Problemen geführt, weswegen wir... Also zu Problemen mit der Kommunikation zwischen dem Programm und der Website. Deswegen sind wir auf JavaScript umgestiegen. Und Jan André möchte euch jetzt den Code vorstellen. Okay, wir haben die Webseite mit HTML erstmal gemacht. Danach, danach haben wir es verbunden mit dem... Wikipedia-Server mit JavaScript. Und alles schöner gemacht haben wir mit CSS. Also das ist das Frontend. Wenn man zum Beispiel hier sieht, ne, das ist das Backend. <lacht> das ist das Backend. Da. Also das ist das Frontend. Hier wird ähm, beim zum Beispiel Suchknopf wird diese Funktion ausgeführt, dort wird man zum Backend geleitet und ähm, dort wird das halt ausgewertet und wieder zum Frontend geleitet und es angezeigt. Ja. Ähm, und ich zeige euch jetzt noch mal, wie das alles aussieht, wenn es fertig ist. Ähm, sieht man das? Nö. Hm. Blöd. Ähm. Oh. Äh. Perfekt. Ich sehe gar nichts. Ähm, ja, dann, wenn man hier oben einen... Begriff eingibt, über den man was wissen will, könnt ihr jetzt mal sagen, Jugendhakt. Jugendhakt, dann äh, wird kurz geladen und äh, danach sieht man hier ähm, eine Kurzzusammenfassung, wo eigentlich schon alles drinsteht. Da kann man auf mehr lesen klicken, dann kommt man zu Wikipedia, ähm, ja, ähm, äh, hier kann man Listen sehen, wo alles drin drinsteht, äh, beziehungsweise die da was damit zu tun haben und hier kann man die verlinkten Artikel sehen, die in dem Wikipedia-Artikel verlinkt waren, das kennt ihr vielleicht die blauen Begriffe in den Wikipedia-Artikeln, ja. Ähm, dann kann man hier drauf drücken und äh, zum Beispiel was über GitHub lesen. Und äh, GitHub hat ein Bild in ihrem äh, Wikipedia-Artikel, deswegen wird das hier auch angezeigt. Und ja, das war unsere bisherige Webseite. Ja. Okay. Ich habe mich nicht mehr zu Wort gemacht.